Wir wissen, dass beim nicht Lungenkarzinom die Prognose nicht nur oder nicht ausreichend von Stadium und Histologie bestimmt wird. Es gibt andere biologische Faktoren, wie zum Beispiel die Zytokine. Und wir haben am Tumor die Expressionen von zwei Zytokinen, IL-17 und IL-22, bestimmt. Wir haben vorher bereits bestimmt die Immunzellen im Tumor die wir mit einer Multispektralanalyse im angeguckt haben und die Verknüpfung und die beiden Ergebnisse von diesen Untersuchungen durften wir auf dem Krebskongress vorstellen. Wir konnten zeigen, dass sowohl die Zytokinexpression äh, als auch die Mundzellinfiltrate einschließlich insbesondere CD8-Zellen und auch PDL1-Expression prognostisch für die Patienten sehr relevant sind und dass höhere Expressionen die Prognose verbessern. Wir hoffen, dass die Verknüpfung von Zytokinen und Immunzellinfiltraten in einem Score die Prognose noch besser darstellen wird und daran arbeiten wir.